So, und jetzt machen wir weiter mit sibirischer Erfahrung im Halbfinale. Wir müssen zweiter oder besser werden, also in den oberen 50% halt wie immer, wenn es denn lädt. Ist das nicht dieselbe Strecke jedes Mal dann? Ne, ist definitiv nicht dieselbe, doch, doch, nein, doch, nein, nein, das ist nicht dieselbe Strecke. Das ist eine andere Strecke. Deswegen lädt er so lange, weil er eine neue Strecke bekommt. Ich dachte, wir spielen jetzt dreimal dieselbe Strecke, aber ich habe das vom letzten Mal nicht mehr so ganz im Kopf gehabt, weil ich zwischendrin jetzt gerade noch Call of Duty fertig gespielt habe und Mortal Kombat ab und zu mit Kumpeln wieder und alles Mögliche drumherum. Mario Tennis Aces spiele ich noch sehr gerne, da habe ich jetzt mit Rosalina den, die drei PvE Cups gemacht, so rum. Die NPC Cups nennen sie die da. Und Rosaline ist einfach mein Main-Charakter da drin, deswegen habe ich die mit der alle geschafft, jetzt endlich gegen Bause und so auch. Boah, das war echt anstrengend. Nein, nein, nein, nicht umfallen. Ja, so geht's. Zweiter. Wann hat der mich überholt? Das habe ich gar nicht mitbekommen, wirklich nicht. Aber ah, es reicht für Gold, okay. Das habe ich wirklich nicht mitbekommen, dass der mich überholt hat, wow. Yay, Lootbox. So, und das müssen wir jetzt gewinnen. Ich fahre jetzt nicht mit der Helium. Ich könnte ja mal probieren, ob ich das Finale mit Helium gewinne. Jetzt ja ich ein leichtes Finale, aber. Anscheinend soll es ja 110 Strecken, glaube ich, geben, habe ich gelesen, wenn ich es richtig habe. Und wir haben jetzt vielleicht 30 oder 40 frei. Also, wir müssen echt noch einiges freischalten. Also ich muss jetzt wirklich das erste ins Ziel kommen, alles andere ist egal. Der fährt wirklich das erste Bike. Die Squid. Oder? Sieht mir jetzt ziemlich nach Squid aus, ehrlich gesagt. Oder hat er einfach ein komplett anderes Bodykit drauf, das das alles verändern würde, natürlich. Fuck off. Okay, ich bin immer nach vorne. Ich sehe jetzt oben rechts auf der Map erst, wo ich bin. Vor ihm. Das habe ich vorhin gar nicht geachtet gehabt, dass der andere noch vor mir war. Ich gucke da immer wieder mal drauf normalerweise. Oh oh. Okay. Die Resets sind immer so gefährlich bei diesem Spiel. Und es reicht sogar für Gold. Mit zwei Fehlern. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Aber hey. Cool es ist es allemal. Hallo? Doch, jetzt geht's wieder. Okay. Hat da mein. Da mein Mikro gerade gespackt. Kann das sein? Doch, ja, jetzt geht's wieder. Okay, ich muss das ein bisschen mehr im Blick halten da drüben. Halt die Fresse, Echo, so, aber irgendwie hat es mir da gerade gespackt. Also wir spielen weiter. Ähm, ja eben, ich muss dann gucken, weil ich verliere da voll die Übersicht drüber, wie das Ganze dann aussieht, mit was ich schon gespielt habe und was nicht vielleicht. Ich hoffe, das kriegen wir gut hin. Das wäre noch cool, wenn es da eine Liste gibt oder so, aber ich kriege das auch so hin. Hoffentlich, vielleicht. Nein, weil die Trials Fusion dings war halt übersichtlicher. Ziemlich monoton gehalten, aber übersichtlich zumindest. Da kann man nichts sagen. Man hatte voll die Übersicht, was man wo frei hat und was nicht. Das war ein Riesenvorteil von der Fusion-Darstellung. Wow! Der Wasserfall hinten sieht echt schön aus, das meinte ich nicht. Nicht meine zwei Saltos. Das sieht doch schon ganz gut. Nein, ich bin... Okay. Ich verneuern. <lacht> okay. Okay, ich kann auch da drin. Okay. Ich dachte schon, jetzt komme ich nicht übers Wasser drüber. Aber da drin hat es sogar noch ein Stück Holz für Leute, die nicht schnell genug fahren. Da kann man eh nicht absaufen. Das ist gut. Oh, fuck. Nicht am Kopf kratzen, wenn es uphill geht. Und nicht zu stark uphill Gas geben. Verdammt, hör auf, ich will nicht verlieren. Ich bin immer noch leicht vorne, aber ich will nicht verlieren. Und perfekt rein. Sieh mal an. Erinnere mich in Fusion an die eine Map, wo man Weitflug üben musste. Und da musste man wirklich abspringen. Das war eigentlich ganz lustig zum Spielen, die hat echt Spaß gemacht sogar. Aber naja, wir sind ja nicht bei Fusion. Wobei, ich muss noch gucken, apropos, äh, ich muss noch gucken in den Multiplayern, dass ich da vielleicht einen Modus frei kriege, dass man mit Dreieck ins Ziel springen darf. Das war lustig. Das hat so viel verändert teilweise. Aktiv, achso, da kann ich einstellen wegen... Da kann ich nach Liga filtern, das wäre natürlich gut. Da kann ich Favoriten setzen. Ist auch okay. Okay, wir fahren mal. Nur mal ein bisschen umgucken, was eigentlich so geht in diesem Menü. Anscheinend sehr viel. Die ruinierten Ruin Ruined Run, nicht Ruin. Ich wollte die ruinierten Ruinen sagen, aber das ist der ruinierte Lauf. Also... Run, Rennen, Lauf in diesem Fall. Ich finde die Reifen irgendwie cool mit dem gelben Streifen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt so ein Hellgrau drauf mit gelben Streifen drin, aber ich finde das eigentlich ganz okay. Ah, ich fang mal Wenn ich am Anfang solche Fehler mache, habe ich noch Zeit, um neu zu starten. Endgame machen sie dann immer ein bisschen mehr weh. Aber der Typ scheint Bronze zu haben. Das ist immer von Vorteil, wenn man äh, noch, keine noch keine Medaillen hat. Schauen Sie nicht, wie gut bist du sonst auf Strecken, sondern sie geben dir einen Bronzegegner bei Challenges. Das macht es ein bisschen einfacher. Fuck off. Und ich will mich nicht beklagen, deswegen ich bin froh, dass ich Bronzegegner bekomme. Die kann ich garantiert schlagen. Da weiß ich, dass ich gewinnen werde. Im Normalfall. Ja. Oh nein, das rotiert rückwärts. Da muss ich... Nein, nein, es geht sogar. Ich hatte schon Angst gehabt, dass es mich da ein bisschen nimmt, aber es geht... Uh, ja. Was war ich am Anfang? 26. Ich habe jetzt schon 8 Level gemacht in dieser kurzen Zeit. KTM... Oh, die kenne ich sogar. Die kenne ich wirklich sogar mal endlich. Ich habe sonst nichts mit... Bikes eigentlich zu tun und so mit den Marken. Aber KTM kenne ich. Das sind äh, Stunt wahrscheinlich mehr. Gibt es von der gerade eine Herausforderung? Da oben. Im Finale. Wait what? Kann ich das bei anderen... Moment... Nee, da habe ich kein Finale frei. Hm. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso die mich so herausfordert, aber... Probieren wir es einfach mal. Schaden kann es ja nicht, wenn ich gewinnen werde. Und wenn nicht, dann habe ich halt ein bisschen EP bekommen und konnte spielen. Kann ich mich nicht beschweren, egal was ich mache. In drei Läufen, oh nein. Ich krieg das hin, ich schaff das. Wir fangen nochmal an. <lacht> also ich muss jetzt eigentlich alle drei Strecken gewinnen, um den Gesamtsieger zu machen. Also so wie so es ein Match eigentlich jetzt. Ich frage mich jetzt, ob es einfach Halbfinal, Viertelfinal, also Viertelfinal, Halbfinal und Final aufs Mal ist. Und wenn ich im Halbfinal verkacke, muss ich halt alles nochmal machen. Oder wie das geruht wird dann... Die verteilen meine Gegner extrem, wenn ich resette. Das ist ja abartig. Die schieben mich wirklich 5 Sekunden in die Zukunft. Also die warten wirklich bis... Ich muss Erster werden, ich weiß. Oh. Ich bin sogar Fünfter geworden. Scheiße. Das darf ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss das hinkriegen, wirklich. Ich will das auch hinkriegen. Wir fangen nochmal an. Jetzt muss ich ein bisschen mehr aufpassen an dieser Stelle hier. Also die da vorne jetzt, dass ich da nicht verkacke. Perfekt. Das ist okay, das ist okay. Damit kann ich voll leben. Ich muss hier gucken. Schwung ist ja gut, wenn ich hochfliege. Aber. Dritter. Sehr gut. Äh, aber ich kriege halt, wenn ich zu hoch fliege, zu wenig Zeit raus. Ja, ich muss wirklich alle drei Stufen machen aufs Mal. Interessant. Okay, let's go. Ach, und oben wird die Zeit weitergeführt. Ach du Scheiße. Das heißt, meine Gesamtzeit an allen drei Strecken, dann entscheidet meine Medaille und so. Aber wenn ich zu schlecht bin, kriege ich eh nichts hin. Jawohl, komm, komm, komm, gib Gas! ich darf jetzt nicht verlieren. Ich will nicht verlieren, sagen wir so. Gut, ich bin draußen. Ja, ich bin letzter, komm. Sorry, ich kick das gerade nicht hin. Dann müsste ich wahrscheinlich mit der Mantis nochmal ran. Ich breche jetzt hier mal ab, wobei es ist eigentlich leicht. Ich breche das trotzdem mal ab, sobald ich dann endlich darf. Dankeschön. Und würde das dann später nochmal anfangen. Sondern ich mache jetzt mal die Strecken, die ich noch keine Medaille habe, nochmal weiter. Sorry, kleine. Später. Bruchland in der Feuerbasis. Redka Word Bull. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie Venom, das ist wahrscheinlich der Sinn von seiner Maske. Und der Round McDonald ist natürlich super. Ja, die sind schon recht kreativ mit den Skins gewesen. Doch, doch. Wow! Doch, das sieht schon besser aus. Nope. Nope. Nein, komm jetzt! Jetzt. So. Nein die Strecke ist echt tricky. So, das muss es jetzt sein. Die Strecke ist echt tricky. Also, wow. Das ist plötzlich eine riesen Änderung in der Schwierigkeit hier. Jetzt fangen da meine Probleme wahrscheinlich an. Jo, genau, als ob. Ah, hier hätte ich unten durchgekonnt, wenn ich zu wenig Tempo hätte. Das wäre auch okay gewesen sogar. Mhm. Ey, hier geblieben. Nein, nein, nein, du, du bleibst da. Ich krieg dich schon. Oder auch nicht. Okay. Wow. Okay, wir haben Gold. Jazz, okay, die Strecke war cool. Die ist, die ist echt cool. Die gefällt mir jetzt, muss ich sagen. Da könnte ich mir vorstellen, dass ein Tandem Run sogar recht äh, schwierig wird. Wenn man ja doch einige Herausforderungen hat. Level 35. Yeah. Silber, silber. Angkor, was? Verstehe ich glaube nicht. Ich fürchte, ich verstehe den nicht. Aber ist okay. Ist, ist egal. Ich muss den nicht verstehen. Mr. Duckon sieht auch lustig aus. Und wir können direkt wieder loslegen. Nicht mehr als 5 Fehler kriege ich normalerweise hin, sonst resette ich eh von selbst aus. Dankeschön. Nope. Das sind so die Beginnerfehler, da kann ich noch sagen, resette ich direkt. Wobei, vielleicht wäre ich besser dran gewesen, wenn ich höher fliege, aber das ist jetzt egal. Ja, vor allem nach vorne liegen. Weil hier kann ich, wenn ich höher bin, mehr Lauftempo rausholen aus dem Schwung. Und dazu muss halt auch die Landung passen. Ja, genau so. So sieht das gut aus. Aber ja, er hatte recht. Der Typ hat ja am Anfang gesagt, jetzt musst, kannst du Glück haben, wenn du noch ins Ziel kommst, Da diese, also ich die Challenge freischaltet. die Die Liga. Äh, freigeschaltet habe stand Ihr kannst von Glück reden, wenn du noch ins Ziel kommst und eine Medaille kriegst. Das ist schon wahr, ja. Okay, jetzt wird es aber kritisch langsam. Ich feiere das voll, dass ich mehr als einen Weg habe, dass nicht automatisch der Weg, den ich nicht erwischt habe, falsch zählt dann. Das finde ich schon recht cool. Das feiere ich ein bisschen. Oh, er fangt die Hälfte und ich habe schon fünf Fehler drin, weißt du? Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Wobei, jetzt sieht es gut aus mit dem Lauf. Aktuell. Ja, das habe ich erwartet. Jawohl, doch, das sieht sehr gut aus. Fünf Fehler drin. Die top. Ich werde nicht alle Herausforderungen abschließen können, also nicht alle Aufträge, aber ich werde da ein bisschen dran hocken vielleicht mal. Vietnam Walls. Klopf, klopf, es ist jetzt Zeit zum rumzufahren. Vietnamesische Gewölbe. Perfekt. Mittel. Okay, wir kommen schon in die Mittel und ich kriege schon halbe Krise. Wenn das ein Schwer oder Extrem... Also bei Extrem breche ich eh ab. Ich persönlich, das kriege ich nicht hin. Ähm, schwer geht mit ein bisschen mit ein bisschen, bisschen ähm, Problemen, Extrem wird für mich schon, immer schon ein bisschen grenzwertig. Bevor ich dann zu den Extrem-Maps gehe, würde ich eh noch einen Goldrun machen. Und vielleicht dann, wenn ich genug Übung gesammelt habe, indem ich überall Goldmedaillen habe und die Herausforderungen mache und so, dass ich dann sage, ich kann probieren, die Extremes zu machen aber die dann auf keinen Fall mehr auf Gold unbedingt. Das ist dann eher so unmachbar für mich. <lacht> Und da ist eben das Problem, dass ich auch schon bei Fusion hatte, dass irgendwann die Maps einfach für mich zu schwer wurden, da ich einfach kein Extreme-Fahrer bin. Für mich ist schwer gerade so grenzwertig machbar teilweise. Ich habe jetzt aber auch nicht das Interesse daran, stundenlang oder tagelang zu üben, um die irgendwann äh, perfekt zu können. Für mich ist Trials wirklich einfach ein Fun-Game, dass ich sagen kann, ja, Medium macht Spaß, Easy macht Spaß, schwer sind ein bisschen die Herausforderungen, die okay ist. Extreme und vor allem dann auch Ninja-Maps sind für mich einfach eine Stufe zu brutal und machen für mich persönlich auch nicht wirklich Spaß, da man einfach nur die Herausforderungen hat. Ich verstehe, wieso man es macht, man hat eine Herausforderung, das ist auch cool. Für mich persönlich ist dies aber nicht mehr unbedingt mit Spaß verbunden, deswegen lasse ich die dann eher sausen. Wäre sicher cool, wenn ich es kriegen würde, aber für mich ist meistens eher so, meh. Der Nervfaktor steigt dann höher als der Spaß dabei. Ich habe schon 10 Level gemacht heute, wow. Also man muss nicht unbedingt, ich bin jetzt glaube ich 3 Stunden, 4 Stunden knapp am Spielen für das Level. Wobei eben, als ich äh, mit der äh, mit, äh, Tango, nicht mit der Tango, mit dem Tandem gespielt habe auf jeden Fall. Ähm, da werden die ziemlich schnell so. ähm, da kriegst du nicht so schnell EP. Nicht so viel EP vor allem auch. So, mal kurz was trinken da drüben. Einen Moment. So, bin wieder da. Eben im Tandem habe ich nicht so viel EP gekriegt. Deswegen äh, war es auch nicht wirklich wert, dass ich sagen würde, das kann ich jetzt unbedingt dazu zählen, dass mir da die EP so geholfen habe. Weil da habe ich kaum gekriegt dafür. Und ich kriege auch, wenn ich Map replaye, kriege ich nicht so viele EP wie eine neue Map zum ersten Mal abzuschließen. Das gibt immer noch einen besonderen Bonus, eine neue Medaille freizuschalten. Zumindest. Gibt viel mehr, als wenn ich einfach nur Alte Maps, Replayers, Just for fun und so, das gibt dann recht wenig, außer jetzt mit Herausforderung natürlich. Die Herausforderung ist hier nochmal was anderes. Ja, yeah, das finde ich cool, den Drachen. Den fahre ich ein bisschen. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das Ziel aussieht dann hier. Das Ziel ist ja meistens auch ein bisschen speziell designt. Nein. Na, da checkt man noch nicht gezählt. Okay, da checkt man das. Ist, nee, das Ziel ist nicht speziell designt. Ist es doch. Ich, ich warte mal kurz, ob da was passiert. Nö passiert nicht, okay. Yeah, Silber, wow. voll cool. Schon wieder eine Ausstattungskiste. Wie viel habe ich jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich wieder fünf oder so frei. Oder 6 sogar. Sind es wirklich die 6? Sind Ausstattung? Ich glaube nicht. Ähm, Geist der Berge bin ich schon gefahren anscheinend. Auf Gold sogar. Chinesische Klippen habe ich. Das habe ich. Die habe ich gemacht. Hab ich die schon. Ja, klar, Silber. Ich muss aber Level 38 erreichen. Das ein Level muss ich noch machen. Habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich noch nichts. Die habe ich gemacht. Also noch zwei Strecken, die offen sind. Und da habe ich mal keine Herausforderung drei. Das ist natürlich super. Above Russia, Siberian Skies. Ja, genau diesen Affenkopf da links. Den hätte ich auch frei aber ich weiß nicht, wieso mich nicht. Aber dann gibt es den schon. Ja, dann muss ich mal gucken mit dem Support, dass ich den vielleicht kriege. Wobei so wichtig ist es mir eigentlich jetzt auch nicht, aber er gehört dazu und ich hätte ihn gern. Vor allem wegen den Hörnern, hier gehen ja diese Hörner da drauf. Man kann die Lenkstange nämlich zu diesen Hörnern machen. Oh nein, die Map habe ich gesehen bei Captain Sparkles, die ist echt mühsam. Cool, aber sehr aufwendig zu spielen. Ich fange nochmal neu an. Ja, weil das sieht schon gut aus jetzt endlich. Ist egal. Okay, ich werde wirklich fünf Sekunden lang schwarz gesetzt eigentlich. Deswegen sehe ich nicht, wenn ich überholt werde in der Zeit. Das ist das Problem. Also das Problem, ja, ich sehe es einfach nicht, wenn ich überholt werde halt. Ob das jetzt wirklich, wow, wow, wow, wow. Okay. Ob das jetzt wirklich so ein Problem ist, ist Ansichtssache, aber ich sehe es halt nicht. Ich glaube, das gibt knapp Bronze. Als ob das noch Gold gibt. Als ob das noch Gold gibt. Voll geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, die Map ist aber echt cool. Aber schwer. Welche war jetzt die andere schon wieder? Ich will noch kurz... Ja, gibt ein paar. muss ich nochmal raussuchen, dann eine Map... Du warst die, die ich noch nicht gespielt habe. Siberian Express. Fahre es die mit Helium nicht mehr als 10 Fehler oder in unter 2 Minuten, also knapp 2 Minuten. 1,10 ist, also 110 sind 1,50. Knappe 2 Minuten. Das ist die letzte Map, die ich noch fahre für diese Runde Aufnahme Danach werde ich noch eine Runde spielen, natürlich auf Twitch. Und noch eine Folge aufnehmen in dem Sinn. So. Ich bin aber gespannt, weil ich gucke ja sehr gerne Try Fusion bei Captain Sparkles wegen den Maps, die sind lustig. Äh, und halt podcast-mäßig ein bisschen ist es aufgebaut, deswegen gucke ich das auch noch gerne. Ähm, aber sie spielen immer noch Fusion unterdessen. Wahrscheinlich, weil sie immer montags aufnehmen und das Spiel hat am Dienstag Release. Ähm, dass sie dann noch eine Runde Session mit Fusion gemacht haben, bevor sie jetzt zu Rising umsteigen. Das heißt, vielleicht ab nächste Woche würde, da, Also wenn jetzt die Folge rauskommt auf YouTube dann, ist es schon vorbei, äh, würde dann Rising bei, bei Ihnen auf dem Plan stehen, was cool wäre. Weil ganz ehrlich, die Maps, die hier gezeigt werden, sind so viel interessanter meistens. Äh, die einzige Maps, die dasselbe System hatten, waren Custom Maps. Ja, das hat mich jetzt gekillt vorhin dass man mehr als einen Weg hatte das war eigentlich nur mit Custom Maps wirklich möglich oder in Maps, die sie halt wirklich wollten dass man als Zusatzchallenge einen zusätzlichen Weg haben konnte alle anderen Maps hatten einfach eine direkte Linie und die musste man nehmen und hier kann man jetzt wirklich mehrere Linien fahren das macht es mega interessant, das hatten wirklich nur Custom Maps, nichts anderes so, ich beende die Folge für YouTube bis zum nächsten Mal, ciao ciao